Jetzt kommt ein Vogelgedicht. Bin ein kleines Vögelein, habe bunte Flügelein. Nach der langen, dunklen Nacht bin ich jetzt vom Schlaf erwacht. Putze meine Federlein, streiche glatt die Flügelein. Streiche glatt die Flügelein. Auch den Rücken und den Schwanz. Alles kriegt einen neuen Glanz. Spreize meine Flügel aus. Spreize meine Flügel aus. Und die Krallen streck ich auch. Und die Krallen streck ich auch. Picke mir ein Körnchen fein, picke mir ein Körnchen fein, fliege in den Sonnenschein, fliege in den Sonnenschein.